Ibrahim Miri ist im Juli 2019 abgeschoben worden aus Bremen und gerade mal vier Monate später steht er in Bremen wieder auf der Matte. Angehörige des Miri-Clans sind strafrechtlich in Erscheinung getreten in den Bereichen Waffenhandel, Drogenhandel in bestimmten Bereichen des Mordlichtmilieus und der Schutzgelderpressung und wir müssen uns in diesem Haus darüber im Klaren sein, wie sehr ein solcher Fall geeignet ist, das Gefühl mit Blick auf die Sicherheit und mit Blick auf das Vertrauen in den Rechtsstaat der Bürgerinnen und Bürger und übrigens auch der Polizistinnen und Polizisten in diesem Land zu beeinträchtigen. Das sollte hier klar sein und das muss die Grundlage einer Auseinandersetzung mit dieser Frage sein. Und deswegen ist es gut, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jetzt schnell entschieden hat, dass der Asylantrag offensichtlich unbegründet ist und als nächstes muss dann die erneute Abschiebung folgen. Ich finde aber, wir müssen uns vor dieser erneuten Abschiebung schon noch mal genau angucken, wie die erste Abschiebung gelaufen ist. Die erste Abschiebung ist möglich gewesen, weil der Präsident der Bundespolizei und übrigens auch der Berliner Innensenator besondere Beziehungen zu den Behörden im Libanon aufgebaut hatten. Und das will ich auch ganz klar sagen, lieber eine Abschiebung, die durch persönliche Beziehungen zustande kommt, als gar keine Durchsetzung des Rechts. Trotzdem darf es nicht vom Zufall abhängen, von persönlichen Beziehungen und Mauscheleien, ob eine Abschiebung zustande kommt, sondern es muss ein eine strukturelle Verbesserung der Durchsetzung der Ausreisepflicht geben. Und deswegen wäre der richtige Schritt, dass man darüber nachdenkt, wie man sich orientieren kann an dem, was andere Länder schon machen.